Hi, ich bin auf die Initiative Deutschland Deutschlandbetes Rosenkranz gestoßen. Sie selbst geben folgendes an. Wir wollen den Rosenkranz beten und unser Land, Europa und die ganze Welt der Mutter Gottes anvertrauen, ihre Hilfe erflehen. dem Gebet wird konkret zu Maria gebetet. Etwas, das wir nicht tun sollen. Wir sollen nur Gott den Vater anbeten und uns ihm anvertrauen. Ich bin mir sicher, Maria wird es nicht wollen, dass sie wie ein Götze verehrt wird, dass sie angebetet wird. Das hat sie nicht verdient. Betet nur zu Gott, vertraut euch ihm an.